Wir sind heute Morgen losgefahren am Meer von Enbokek und waren heute Morgen schon in Enfeshra. Und jetzt stehen wir in Casa El Yahud, das ist die Taufstelle von Jesus. Ja, wir sind hier im Jordan und der Jordan ist so schmutzig wie damals bei Naiman. Und hier wird normalerweise getauft, wir taufen an einer anderen Stelle am Jordan und freuen uns jetzt, dass wir nach Galiläa fahren. Es geht gleich nach Galiläa, in das Paradies, in das Hotel Margan, direkt am See. Und da sind alle schon richtig aufgeregt und wir fahren gleich los. Dann bis bald. Bis bald.